Die macht mir jetzt schon zu schaffen. <lacht> das sind 40, 50. Oh, Junge. Tausende, tausende heute. <lacht> Zum Kotzen ist es hier. Scheiße, sagelt Ich bin am Polarkreis. Geil. Ich 2000 Kilometer Schweden liegen hinter mir. Und jetzt geht es schon durch das nächste skandinavische Land, Finnland. Nicht nur ich wagte mich durch das verstochene und einsame Lappland hoch, sondern auch zwei andere verrückte Radfahrer, wie der Simon hier rechts zu sehen im Foto, und Thomas in der Mitte zu sehen aus Kiel. Die beiden trafen sich unterwegs und dachten sich, okay, jetzt fahren wir doch mal gemeinsam hoch ans Nordkap. Wir tauschten uns den Kontakt aus und es war dann immer ganz schön zu sehen, wo sich die beiden befanden nach einer Etappe. Und wir haben uns auch tatsächlich am Nordkap-Tunnel wieder gesehen. Guten Morgen, Ja, ich habe heute hier auf diesem Platz übernachtet, nicht weit von der Stadt Chieti entfernt. Und ja, es war deutlich entspannter heute, mein Zelt abzubauen. Ähm, ja, vor allem, weil ich äh, auch mal ein bisschen was jetzt dagegen gemacht habe. Wirklich viel, viel besser so. Und ja, da können die halt nicht durchstechen und das ist halt auch deutlich entspannter, auch diese Bremsen und so. Ich auch schon wieder an meiner Hose und alles, also die, die können dagegen nichts machen. Die kommen schon gar nicht mehr richtig zu mir angeflogen. Und ja, <lacht> es ist wie gesagt ab, absolut aggressiv hier. Äh, wenn man da dagegen nichts macht, da wirst du halt zerstochen, gefressen. Ne? So, aktuell ist es nach schwedischer, mitteleuropäischer Zeit 6.31 Uhr. Nach finnischer Zeit 7.31 Uhr, die Sonne ist schon wieder ziemlich steil oben. Das hält man halt nicht mehr im Zelt aus. Und genau, aktuell habe ich 2066 Kilometer. Und jetzt geht es dann halt nochmal weiter. Mal schauen, ne? Vielleicht kriege ich heute die 2200 voll. Und genau. In alle Fälle, bis dann. Wahnsinn. Ein richtig fetter Brommer. Wie da jetzt. Das ist so einer der Größten. Einer der Größten. mega groß. Es wird wohl die ganze Zeit bis nach Inari von der Straße her so weitergehen. gehe schon seit 40 kilometern so das ist verrückt. Ich hoffe zumindest, dass man in diesem Pocker ein bisschen äh, hier im Poker Pause machen kann. Das ist ja Wahnsinn mit dem Fliegen. Hier kannst du nicht Pause machen. Die, die beißen dich, fressen dich, was weiß ich. Ganz schlimm. Ganz, ganz schlimm. Ich bin hier gerade am kältesten Ort Finnlands. Echt der Wahnsinn, ja. Und Hier ist man völlig vom Schuss. Bis zur nächsten Stadt 90 Kilometer. Das ist so Wahnsinn. Ich habe da gerade jetzt richtig schönes Eis gegessen. Ja, mir hat er, was <laughs> ich denn auch kann, ich kann das nicht. Ich das noch nicht. Karigas Da ab da geht's nach Norwegen. Letzten 100 Kilometer Finnland. Jetzt links abbiegen. Jetzt geht's zum Norden. <lacht> Und Norwegen. Yippie. Kilometer und ich habe gleich hinter dem Schild geschlafen. Da habe ich eine schöne Bucht, eine schöne Holzfläche gesehen. Extra für mich zeige ich euch mal hier. <lacht> Habe ich mir gleich gedacht, komm, den reserviere ich gleich mal für mich, den belege ich gleich mal für mich, diesen Platz. Und ja, habe da eine wunderschöne Aussicht gehabt. Und in ungefähr einer Stunde geht's weiter zum Nordkap. Yippie! Und die Viecher sind heute auch nicht so viele. Eigentlich fast gar keine. Das ist das Allerwichtigste. Sehr, sehr kalt. Wir Schluss mit der Baumgrenze. Jetzt geht's wirklich auf in die kahle Landschaft zu. Wahnsinn. Die letzten Bäume, Sträucher, sonst was. Jetzt verfolgt mich noch so eine scheiß Gewitterfront hier. Ich flippe aus. 50 Kilometer vor meinem Ziel. Ich hoffe ich bin ein bisschen schneller. Scheiße. So langsam verfolgt sie mich immer mehr. Ist vielleicht nur noch 10 Kilometer von mir entfernt. Gleich geht es in den Nordkaptun. 8 Kilometer noch. Oh mein Gott. Dann wird es sehr sehr kalt. Und es geht sehr sehr schnell runter. Und dann wieder so, 9% auf. Sind über 200 Meter unter dem Meeresspiegel. Gewesen. Verrückt. Diese Insel die Nordkap-Insel. Freunde, ich hab's geschafft. <lacht> es geht in den nordkap tunnel rein. Ist das geil. Mega. Guckt euch das an. Wahnsinn. Damit es auch so spannend ist, noch mal ein bisschen Nebel hier rein. Oh, uh, das sind Abgase. Oh nee, nee, weil es da drin so kalt ist. Ich freue mich jetzt drauf. Oh, da ist richtig kalt. Oh, oh, oh. oh ist da kalt. Kalt, kalt, kalt, kalt, kalt. Es ging jetzt steil hoch, leck mich fett. ist Nordkap. Geil. So, es ist gleich Mitternacht. Und die Sonne ist immer noch sehr hoch. Da vorne ist Nordkap. Endlich erreicht. Gleich in einem halben Kilometer. Es ist soweit. Ich bin am 2666,3 km in 140 Stunden, 38 Minuten. Eine Durchschnittsgeschwindigkeit von knapp 19 km/h netto. Eine Maximalgeschwindigkeit von 58 km/h. Es ist jetzt genau. 12, äh, 20 Minuten vor Mitternacht. und oh, Das ist HKL. Ja gut, das ist die äh, Gesamtkilometerzahl, die ich mit dem Fall selbst überhaupt gefahren bin. Es ist geschafft, gleich Mitternacht. Heute ist es kurz nach Mitternacht. Es ist jetzt halb zwei, die Sonne geht schon wieder. gleich verlassen. Gleich geht es in den Nordkap-Tunnel hinein. Den sehe ich schon, ziemlich nah. Ähm, ja, die Insel Mageröa ist gleich geschafft, die sogenannte nordkap insel Und dann geht es wieder auf dem Festland weiter ähm, zu den Lofoten und dann einmal komplett durch äh, Norwegen bis zur schwedischen Grenze. Und dann mal schauen, ähm, wie es dann weitergeht. Entweder von Helsingborg nach Dänemark rüber, nach Kopenhagen. Oder ich fahre halt bis Trelleburg zurück und dann nehme ich die Fähre nach Polen, nach Schwerausti. So, zeig ich zeige euch jetzt gleich da Punnel und ja da geht es jetzt gleich wieder hinein. Ich freue mich. 23 Stunden hier in dem scheiß Zelt gesessen, bis dieser scheiß fette Dauerregen mhm. endlich aufgehört hat.